Freunde der Erfrischung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Kulturzentrum zur Obersprucke im Wohnpark Obersprucke, direkt an der Friedrich-Schiller-Straße. Ja, es wurde hier ein bisschen improvisiert zu einem kleinen Videofilmstudio, wollen wir einfach mal sagen, zu Gast, wie letzte Woche schon angekündigt, am heutigen Tage live bei uns Bernd Retzlaff. Wir wollen hier also nicht nur Informatives und Künstlerisches übertragen, sondern auch aktuelle Informationen, um aufmerksam zu machen auf Veranstaltungen im Kulturzentrum. Da gibt es demnächst eine Ausstellung zum Thema Gubin, Gubin gestern und heute. Da gibt es ein offenes äh, Schülerfest und vieles mehr. Lassen Sie sich einfach überraschen und schauen Sie immer wieder vorbei in Ihre nice Welle zu Gubin. Doch nun zu unserem ersten Gast, aus der Sendereihe Reihe TV und Plattenbau. Ja, heute macht euch Rezi froh. Bernd Retzlaff, ein Künstler, der sehr vielseitig ist, präsentiert heute seinen frechen Draghi. Das ist ein Drachenbaby. Viel Spaß, gute Unterhaltung mit Bernd Retzlaff alias Rezi. Draghi, ja? Du, sag mal, du bist ganz schwer geworden. Gar nicht. Doch. Du hast ganz schön zugelegt. Äh. Ja, du hast ja einen ganz schön dicken Bauch bekommen. Das ist, das ist, das ist ein Waschbrettbauch. Was? Das nennst du Waschbrettbauch? Das, also weißt du, ich nenne das Waschbärbauch. Äh. Ja. Ja. Und so, wenn man so schwer ist, kann man nämlich gar nicht fliehen. Doch, ich kann fliehen. Du kannst fliegen, das geht ja gar nicht. Du hast ja gar keine Flügel. Die müssen noch wachsen. Na, nee. ich, ich kann aber, ich, ich fliege aber trotzdem langsam. Wirklich okay. Feuer spucken musst du auch noch üben. Ich kann aber auch Feuer spucken. Ja, wirklich? Ja. ja? Okay. Ach weißt du was? Das kannst du mal beweisen. Echt? Kann ich. Ja, dann mach mal. Ich zähle das 3 und dann spuckst du Feuer. Okay. Ja. Was? Bitte so lang. Okay. Ein. Guckst du nach vorne? Ja, ja, ja. Na klar, gucke ich nach vorne. Wirklich? Ja. Okay. Ich fange nochmal von vorne an. Eins. Zwei. Ey. Ein, drei. Oh, aua. Was war das? war heiße Luft. Hey, Feuer. Heiße Luft. Feuer. Und dann fliege ich jetzt mal. Nein, du fliegst jetzt nicht. Du kannst nicht fliegen. Kann ich doch. Nein, wie willst du denn ohne Flügel fliegen? Ich fliege wie eine Rakete. <lacht> wie eine Rakete, ja. Ja, alles. Na gut. Dann zähl mal den Countdown. Okay, wir zählen jetzt den Countdown zusammen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, Start! Start! Start, Moment! Start, Justen! Wir ja, haben Problem. Start. Oh, das stimmt hier plötzlich so. Was war das? Du kannst, also unmöglich. Du kannst doch hier nicht, also wirklich. Die Raketen fliegen auch so. Mit einem riesengroßen Feiertopf. Oh nein, ey. Oh nee, nee, du blamierst mich hier voll. Gar nicht. Doch, du blamierst mich hier voll. Gar nicht. Doch. Das Was ist das? Eine Fliege! Ja, wirklich? Ja, eine Fliege. Kannst du die fangen? Klar kann ich die fangen. Da habt ihr nicht nack Hast du sie gefangen? Na klar. Hallo! Ja. Oh! Alter, die kann reden. Hallo, Fliege. Ja. Kannst du reden? Genau, ich kann reden. Die kann reden. Wollen wir sie so freilassen? Die. Wieso nicht? Die soll erst ein Lied singen. Okay. Die singt jetzt ein Lied. Äh, was, was soll sie denn singen? Ein Dancing in the Ring. <lacht> Hast du gehört? Ich soll würde wieder singen Ein uh, Dancing in the Hand das ist das besser für meine Situation? Ach, halt doch mal auf jetzt. Fang an! Fang an jetzt, ja? Okay, ich bin gespannt, ja. Hm-hm. Hm-hm. Hä? Hm-hm. hm Was ist mit euch los? Ich hab nen Frosch im Hals. Was soll ich da jetzt sagen? Ich hab den Hand im Hals. Man hört jetzt auf. Fang an zu singen. Und dann singen sie. Ey, was soll das für? Ein wenig... Jetzt ist er weg. Ja, jetzt ist er weg. Wir haben es versprochen, sie freizulassen. Genau. Reicht. sich nach unten Wir okay. okay.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 Ja, TV im Plattenbau die Erste. Ein herzliches Dankeschön an Rezi mit seinem Drachenbaby, der Bauchredner Bernd Retzlaff. buchbar unter den Kontaktdaten unten rechts, welche eingeblendet wurden. Wie geht es weiter im TV-Plattenbau? Ja, und zwar werden wir nächste Woche oder übernächste Woche, je nachdem wie Platz ist, wir haben immer noch acht bis zehn Minuten Zeit, unsere nächsten Künstler präsentieren, da wird es zauberhaft zugehen. Und zwar zu Gast bei uns ein Name, den ich bisher noch nicht kannte, obwohl er schon seit 1998 in Gruben wohnt, ZL. Kommt als Gürzel für Zauberer Lutz. Er wird hier bei Kerzenschein zaubern. Und dann kommen noch zwei plüschige Freunde zu uns. Da ist Eleonore und Girafka, Zwei Vollplüschfiguren werden hier im Wohnpark rumspringen und mit mir selbst am Mikrofon singen. Und es wird einige spannende Luftballonkreationen geben. Die werden während dieser Show geformt. Und natürlich an euch verschenkt, wenn das ein oder andere Rätsel gelöst wird. Wir freuen uns auf Sie beim nächsten Mal, Wir bedanken uns bei Ihnen heute für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen trotz der schwierigen Zeit hier eine gesunde und schöne nächste Woche. Auf Wiedersehen!